Manchmal denke ich mir, früher war es besser. Ich war einfach glücklicher. Manchmal denke ich, ich habe mich selber verloren. Ich würde am liebsten mich selber finden. Die Frage ist, wie kann man sich selber verlieren? Ich bin doch immer ich selbst. Wie kann ich mich selber verlieren? Das kann passieren wenn ich meine Aufmerksamkeit auf irgendwas anders fixiert habe, der nicht ich ist. In dem Moment müsste ich theoretisch das, wo meine Aufmerksamkeit drauf ist, wieder loslassen, und ich würde mich selbst finden. Ganz selbstverständlich. Die Frage ist eigentlich eher, wie kann ich etwas loslassen, der nicht zu mir gehört. Hast du eigentlich schon das Video gesehen über loslassen?